Ich bin Was ist denn das hier? Was Mann. ist das? Der Schlaf ist jetzt sowieso nicht mehr zu denken. Was machst du hier, Schlaf?